Ich gehe aufs Schiff. Ich gehe auch. Ich bin ein Schiff. Kapitän. Dann komme ich auch. Ahoi. Brause. Aufs Schiff die ja, ich gehe doch hier hin. Und er dreht auch ab. Ach, leck mich doch. Was soll das denn? Deswegen. Ima zeigen. Hey, ich sehe nichts. Ich schon, geh weg. Ist hier irgendwas drinnen gewesen vorne? Auf Blau? Oh. Nein, nee. nicht Ein Team. Nee, ist extra? Ja. M4 hier. In der Nebenhalle ist aber was. Ja, ist schon da. Ja. Da ist aber, glaube ich, schon ein drin. Bitte durch. Hier grün Container, was warst du? An? Ich hab was. Nix da oh, äh, läuft an von hinten, grün. Rechts zum Container war der noch. Snap da rein, nein. Also, oh, rein, oh. Eine Eine Einer so ja. ist noch außerhalb! Einer ist noch von mir irgendwo. abgekriegt. Ja. Oben Da oben nee. war der grad. der doch. Ich mach das. Oh mein Gott. Uh. War das eure die da noch ist? Ja. Ja, das, das war das. Da, da war ich schon drin, ne? Was? Ja, aber ich wusste nicht, ob hier noch in der Ecke einen habt. Oder irgendwas übrig an Heilung? Aber ich meine, ich mein, dass danach noch einer reinkam. Ich, mein, ja. ich meine, dass da ja, nicht stimmt, aber das. Bei ich weiß nicht, es kann nicht ja, Wie wird der nochmal irgendwas zu so heilen? Ne, ne? Das ist ja hier jetzt auch... Aber immerhin müssen können wir haben wir ganz, haben ganz also ganz zwei, zwei, also, das ganz klar. Also spielen? <lacht> <lacht> Aber ich kenne viele, die das halt nicht spielen, die lieber zwei Schuss mehr drauf haben. Ich weiß gar nicht, was das zwei Schuss mehr Ja. Oder nee? Mir, diese, und diese zwei Schuss haben mir schon öfter den Arsch gerettet. Ja, ja ich hab, auf, gerettet. hab ich mich jetzt auch gerade gefragt, wer der Backseat gamet gerade. Wer ist denn das? Das ist Jan. Ja, die zwei Schuss mehr braucht anders will. Ach, Tom. Dass von diesem was kommt, ist das so klar. <lacht> Hier ist noch ein Auto direkt über uns, wenn du später hinterher willst. Jo, jo, kannst du mal Sieht's kurz bei euch mit Ja, ja ich äh, schlecht, ich schlecht nach wie vor. Schlecht. Bis Bullshit. Okay. Ich hab jetzt zwei kommst. Jenny auch. Ich brauche Bei mir ist eigentlich egal. Bei mir machen die zwei Kunden wirklich nichts aus. einfach ehrlich bleiben. Na komm, das stimmt, auch nicht. Nee, das stimmt. Nur gerade mit euch ist das so ein bisschen... Na ein gut, gut, das bringt sonst so viel Spaß mit euch. <lacht> Unabhängig davon, ob man was trifft. Aber dann fühle ich was, mich was, auch... Was, wieder... was, was möchtest du uns denn jetzt sagen? Äh, nein, ich ich fühle das dann immer so... Naja, ihr seid einfach zu gut für mich. Aber es bringt ja Spaß. Ja, es liest schon, ey. Ich sehe das schon wieder kommen. Da hinten ist einer. Bam, bam, bam, bam. <lacht> ich bin immer begeistert. Da, da ist er, ja. Gut, Komm, du bist eSports ready. ready. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für deinen Und Zap. Nee, für deinen Zap auf Tier 3. Dankeschön. Da Achtung! Der. Ja, bei da schon würde ich mitnehmen. Ja, Achtung! Sieht man. Ah, ich hab's das von mir. Und seid ihr bei mir in der Reihe weiter? Nö. Nee. Wirklich? Ich auch keine Stabs! Ah, eing. Keine, keine Soundseats. Bei mir ist noch einer. Ein Baum. Ich mach auch U-Abter-Zwei frei. Vielleicht kann ich einer, ja. einer retten. Ja, ich ich geh da nicht hin, weil da sind die Gegner. Das sind zwei noch. Seiner hier runter auf... Hier am Stein seiner. einer. Ach, die sind zwei hier Habt ihr die Hier der Doktor und... hier. Ja, wir, haben wir. nicht nicht nee. er hat immer gar nichts hast so du gar keine mehr drecksi? ja 5 verbindung ich, ich habe hab was für dich dann sehr Können ja, ja, ich kann ja mit dem auto reinfließen Danke okay. dann ja ich mit auto und ich gehöre mhm. ja das glaub ich glaube ich am schnellsten so und sichersten Ich hab dir die Heilung von dem mitgenommen, weil ich hab jetzt Versatz gemacht. Warte mal, ich geb dir nochmal einen Kocken. Ja, lag gleich, ich muss das ist noch ein paar. Okay. Wir müssen auch noch später an uns. Was ein Game schon wieder? Ich Ich kann noch zwei Comps in den Ding, Würde ich einen nehmen? Hier steht einer. Hatte okay. ich nicht vorher einen besseren Score? Nein, der hat doch noch die ganze Zeit einen Drei Schießen wir, schießen wir! Der ist nice. tot. Der wurde so von rechts geholt irgendwo, von dran der an der Wie fährt er hin, die fahren hin, das ist okay. Vielleicht haben die ganz gar nicht geschnallt, dass wir hier aus sind. Nein, nein, nein, nee. Der Looted können wir schießen? Ja, ja, können. Ich hab so einen blöden Ball gebrauchen. Wie hält der zwei Boltschüsse aus? Ja, Besser, hab ich weiß nicht, ob ich den richtig getroffen am Da ist noch was gegenüber auf Ah, ja, läuft ja, Ja, yeah, yeah, doch. Ist wo er ist. Nee. Hat nee. okay, er um, gekriegt? Irgendwo nach links gelaufen. Hin hinter mir Stein, wenn er gerade war. Da Maybe, da. ist es Da meine Markierung, ist einer gelaufen gerade. Links rüber da jetzt. Er ja, fährt da uh, irgendwo weg. Oh yeah! Weiß aber nicht, ob der das war. Wenn wir jetzt feststellen. Ja müsste er gewesen sein, der hat den Solo da gekillt. Aber er ist halt auch nur. Noch ja, rechts rum! Okay. Ich hab keine Small. Sie haben einen Stein gewesen. Ach oh fuck, ich hab. So. Da ist der Tauben, den wir brauchen. Ich hab keinen MPN keine Wissen mehr. Ah, bam, was bam, äh, ja, bam. Hast du genug Heilung? Äh, ja, hab ich. Danke. Ich brauche Heim und Beste von ihm, wenn du es nicht schon gut gemacht hast. ich habe auf die... ich habe links geschossen. Body. Extra, ne? nee nee. Nee, Es ist... ich einfach Sorge, dass er dich sonst flasht. Das wollte ich mir nicht antun. was gut, Thomas, schlatschen. Oh, wie Speck, die 90er leck mich einfach hier beiden. Ganz ehrlich. <lacht> ich würde noch ein Extended. Hier sind, hier sind noch Extendeds bei mir. Waffen. Jemand von euch Ja komm, ich habe jetzt vier Koffer. Ich, ich habe sechs. Ich habe sechs Koffer. Ja, dann ich habe ich hier ja. auch noch. Zwei. Nee, ich nehme einen noch weg. Das noch ging hier drei. Was? Ich hab gut zwei. Ich Und gut so, drei, drei. Ich habe hab jetzt zwei Koffer noch. Ich muss dich immer noch in den Discord hochladen. So leise bei mir. Äh, gehen wir rechts rum? Eck wie die 90er. Guck mal hier rechts rüber. Jetzt noch gelootet. unlootet und hier ist gelootet. So ein Schickpferd. Hm, nur Heilung und ein bisschen Pustasus. Hm, jetzt machen wir halt mir die raus. Warte, ich mach nochmal drauf. uns auch oder wir, wir? Ich komme jetzt zu euch. Ne? Ich habe noch ein bisschen oh. gelootet. Also ich weiß nicht, ob das Rett hat das, das Nachbarhaus habe ich nicht ähm, checkt. Richtung. Rio mit dir aufhalten? aufhalten ne? Ja, ja. Aber es kommt auf jeden Fall noch was aus. Paradise Richtung. Die müssen rein. Ja, ja die kommen schon. Reagier. Kommen wir kommen ja auf ein Team, das ist nicht das Team, das ist noch nur ein anderes ja, Team oben. Ein anderes Team, jemand nie geschossen. Na, der guckt gerade nicht auf gelb. Hier. Mhm. Hier. Oder machst du gerade einen.. Dann kriegst du einen zweiten Engel auf. Ja, Aber dann gehen wir auf gelb bitte gucken. Auch ich hab leider immer noch keine. Deutsch keine. Nichts in View momentan. Low einer. Schön. Ich hab jetzt hier zwei noch. Ja. Oh nein, meine Fest. oben. Grün, grün, grün. Aua, nate. Okay. Ich glaube, die sind alle ja. dead? Ja. Unten okay. links war nur noch bei mir von Blaumarker. Da muss immer noch er und sein Mate sein. Wobei, okay. oh, der ist tot, ne? Der ist, ja, der gehört doch hier gerade. sind doch alle gestorben. Zusammen. Ja, aber der gehört nicht zu denen. Ja doch. Der eine gehört da nicht zu denen, den wir gekillt hatten. Hier sind noch Booster drin. Ja, so. Hast du meine Zone nicht, deswegen bin ich zu spät angekommen? Ja, ich halt doch. Ich hatte Angst, dass Torben Torbengratsch mir dann über der Rangel irgendwie den Flecken macht. Es <lacht> sah auch wow. da gar keine so aus. <lacht> Was? Ja, okay, ist gut. Die <lacht> nee, Idee war ja super. Mach ich ja auch machen. Ich würde hier unten spielen, auf, auf diese Seite gehen. Ja. tja. Gotcha. Ich komme zurück. Äh, die sind sogar ganz da hinten im zweiten Ach Achtet nicht auf meinen Marker, seitdem ich das auf dem Mausrad habe, ist das einfach so ätzend. Ja, ich hab's auch auf dem Mausrad. Ich kann mich nicht umgehen. ist was ist? ist das ich hätte das auf einer Taste drauf, aber halt immer so, dass ich einen Moment brauchte zu markieren, aber dafür war es dann halt einmal genau. Ein Nachbarhaus Ja okay, hier, hier, hier unten ist was. Ja, lass mal noch die Seite checken, nicht dass hier ein ja, ja. das hier nicht. Weiß jetzt aber gerade nicht, welches Haus. Links oder rechts. Ich hab da gedacht, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, lass mal das Haus direkt vor uns anlaufen. Ah, da läuft. Jetzt ist da einer drin bei Grün. Grün-Orange ist einer drin. Mhm. Oh, er piekt aus dem Fenster. Und die hier kommt. Ja, hinter okay. Ja, ja, ja. Der aus, der ist da, oder? Ja. War das der aus dem Haus? Genau. Ja, das war der aus dem, aus dem Haus. Auf 80. Ja, gerade runter. sind zwei Stück. Einer ist jetzt hier am Baum. Tom. Der, der hat zwei Hits gekriegt, der am Baum. Der ist jetzt da. Ich hab nur einen gesehen. Die sind, sind jetzt, die sind jetzt zweiter und Einer ist anderer und einer weiß ich nicht, was. das ist. ich Im Solo. Da ist noch einer oder? rechts außen an der Mauer. So, weg. weg, noch die beiden. Ne? Oh, wir sieht es bei dir so, mit so, Noch so, zwei, zwei noch extra. Mir leider nur mal rein. Die andere ist nur rechts drauf. Okay, ich habe eine Reichweite. Oh, Gigi. Aber oh, jetzt fühle ich. Das habe ich gefühlt. Was ist passiert? Voll! Voll! Voll! So wie man das nur fühlen kann. Geh! Rüber! Rüber! Rüber. Ja. Oh, kann das sein! Wahnsinn! So jetzt können wir die, die gewartet haben, dass wir eine vernünftige Runde machen, ins Bett, oder? <lacht> da. <lacht>